Ich habe versucht, die Perspektive ein bisschen zu verändern, weil ähm, ich wollte nicht so sehr auf diese Technik OER und Open Education und Open Pedagogy und so fokussieren, sondern überlegen, wie, in welchem System muss man das Ganze sehen. Und das verbindet sich eben mit dieser, äh, mit dieser Studie, die wir gemacht haben für äh, die Bundesregierung in Deutschland zur Zukunft der Hochschulbildung, wo wir da eigentlich gesagt haben, wir wissen, es die Hochschulbildung muss sich verändern. Wir wissen, die Technologie verändert sich stark im Moment. Insofern, es gibt viel Druck, aber auch viele Möglichkeiten für die Hochschulbildung. Wir wissen, es gibt große Veränderungen im Arbeitsmarkt auch. Welche Effekte könnte das dann überhaupt auf die Hochschulbildung haben? Und um diese Frage zu beantworten, haben wir einfach gesagt, wir nehmen einfach die Sicht eines Lernenden ein. Und wir sehen die Hochschullandschaft als verschiedene Wege durch die Hochschulbildung. Und da haben wir ähm, vier verschiedene Modelle skizziert. Ähm, und damit wir nicht vergessen, welches welches ist, wir haben sie nach Spielzeugen genannt. Und ähm, das klassische Modell haben wir Tamagotchi genannt. Ähm, weil das ein Spiel ist, was sozusagen ähm, gefangen ist in einem Ökosystem. Positiv gesehen ist, dass genau diese äh, didaktische Unterstützung, die junge Leute vielleicht brauchen, das wäre ja äh, typisches Argument für die Hochschulbildung, ist, man muss quasi die Leute erstmal äh, so weit unterstützen, bis die eben ähm, äh, diese, sich selbst verwirklichen können, sozusagen. Ähm, das ist insofern diese klassische Idee der Hochschulbildung. Und die klassische Idee heißt auch, dass man en bloc studiert. Man studiert. Uh, entweder um, seinen Bachelor oder heutzutage noch zunehmen, Bachelor und dann gleich auch, auch Masters Und dann denken viele Studierende, okay, jetzt bin ich fertig, muss nie wieder lernen, bis die dann irgendwelche Fortbildung machen müssen. Auch wenn die jungen Leute oder auch wenn die Studierenden das nicht denken, das System geht ein bisschen von diesem Modell aus. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Daher haben wir überlegt, welche anderen Modelle könnte es auch geben Und äh, Das zweite Modell äh, heißt Jenga. Äh, Im im Jenga-Spiel ist es ja zunächst mal, man baut einen Turm auf, dann aber überlegt man, oder man, man versucht verschiedene Steine rauszunehmen, der Turm bleibt aber stabil. Und das ist quasi unser Ansatz. Könnte man quasi diese erste Phase der Hochschulbildung reduzieren, man müsste überlegen, wie, also äh, mit, welchem, mit welchem Ziel, aber man reduziert das im Prinzip so, dass der Lernende befähigt wird, nachher selbst die letztere Teile sozusagen selbst äh, zusammenzustellen. Und das ist insofern die Idee, man, äh, der Lernende lernt immer noch en Block, aber dieser Block ist kürzer, und dann die, die anderen Module sozusagen, die ähm, kann der Lernende von äh, verschiedenen Angebote auch auswählen. Äh, der Vorteil damit ist vielleicht, dass, ähm, ähm, dass dieses Lernen auch ähm, ähm, dynamischer sein kann. Das heißt, es kann mehr auf aktuelle äh, Bedürfnisse auf dem Arbeitsmarkt eingehen oder auch eben äh, neue Wünsche der, der Lernende, der sagt, okay, das habe ich jetzt gelernt, jetzt brauche ich das und das dazu ähm, für meinen nächsten Schritt, für meine eigene persönliche Entwicklung. Drittes Modell ist einfach noch quasi das, das Weiter ein bisschen konsequenter gedacht, wo wir sagen, das ist Lego. Bei Lego stellt der Lernende oder die, äh, die Lerner, sie stellen ihr lernweg komplett alleine zusammen selbstständig und sozusagen aus, die, die wählen frei aus den verschiedenen angeboten aus die herausforderung bei diesem modell ist natürlich man müsste wahrscheinlich diese lernende unterstützen insbesondere wenn man dieses modell nicht sozial exklusiv haben will das heißt also Lernende brauchen meistens Unterstützung, äh, Entscheidungshilfe so, und viele ähm, Personen haben auch äh, die Chance, die können auch Freunde, Bekannte, ähm, auch Leute aus der Familie fragen, was würde man machen. Wenn man aber zum Beispiel äh, äh, aus einer bildungsfernen Schicht kommt, sind diese Möglichkeiten geringer. Das heißt, also man, man braucht auf jeden Fall dieses Beratungsangebot. Vielleicht ist das das, was die Hochschulen insbesondere anbieten und vielleicht zweitens, ähm, wenn diese Lernende eben diesen neue Weg zusammengestellt hat und vielleicht auch gelernt hat, das muss auch anerkannt werden und vielleicht da spielt auch die Hochschule wieder eine Rolle. Das dritte Modell ist sozusagen nicht ganz, wirkt nicht so ganz radikal wie die anderen zwei vielleicht, ähm, weil es ist nur das erste Modell noch, noch umgedreht. Beim ersten Modell, bei Tamagotchi, gehen wir davon aus, dass die Lernende direkt sozusagen von der Schule in die Hochschule gehen. Bei Transformer sagen wir, wir gehen komplett von einem anderen Anna Annahmen aus, nämlich die Lernende haben was anders gemacht, vielleicht zehn Jahre lang, vielleicht kürzer oder deutlich länger. Dann kommen sie zur Hochschule. Das ist etwas, was wir über die letzten 20 Jahre auch äh, gefördert haben. Äh, wir wollen das, nur in der Regel ist es so, sobald diese erwachsenen Lernende zur Hochschule kommen, sie werden behandelt, ähm, als ob sie 18 sind. Also Das heißt, man braucht eine neue Didaktik. Und ähm, diese Didaktik ähm, muss auf der einen Seite sehr fördernd sein, sehr, sehr unterstützend, weil diese Personen sind wahrscheinlich länger nicht mehr im, im formalen System auf der anderen Seite aber müsste sehr flexibel auf die, ähm, auf die Kompetenzen und Erfahrungen eingehen, die sie, diese Erwachsene über diese zehn Jahre oder so erworben haben. Ähm, so kann man das attraktiv und nützlich machen für die Erwachsenen. Also diese vier Modelle und ähm, wir gehen davon aus, dass sie diese vier Modelle, viel stärker sichtbar werden bis 2030. Und dann muss man natürlich überlegen, inwiefern man das, oder wie man das unterstützen kann und wie man sieht, dass die, äh, dass die Wünsche der einzelnen Lerner auch äh, in diesem Modell auch wiedergegeben werden. Also das Problem aus meiner Sicht, ähm, was aus dem Teil diese Behaarung begründet, ist, ähm, das Referenzmodell hat sich kaum verändert. Also auch wenn man denkt, okay, es gibt Digitalisierung, es gibt viele andere Möglichkeiten, ich könnte neue Sachen machen, im Hinterkopf steht immer noch das Referenzmodell, was wir Tamagotchi nennen. Und das heißt, alle Versuchen von diesem Tamagotchi so ein bisschen zu variieren. Und das ist, glaube ich, wirklich das Problem. Deswegen haben wir zum Beispiel in der Studie, die Ahead-Studie, wir haben nie von Hochschulen gesprochen, sondern von der Hochschulbildung. Und das war unser Versuch, ein bisschen außerhalb von diesem institutionellen Rahmen das zu denken. Und das ist, glaube ich, die Schwierigkeit, weil natürlich jede Institution möchte eben sich selbst retten. Und deswegen ist es vielleicht auch so, dass wir die Hochschulbildung zunehmend, vielleicht Teil der Hochschulbildung, vielleicht zunehmend außerhalb des Hochschulsystems sehen. Kieron wäre auch ein Beispiel. Aber es ist schwierig, die beiden Sachen zusammenzubringen oder diese beiden Seiten. Also die Öffnung der Hochschule ist super wichtig. Ich glaube, ich sehe Manche Tendenzen, die genau äh, entgegenwirken und manche, die eher positiv sind. Also entgegen, ähm, ich habe auch das Beispiel gebracht, gerade im Vortrag von äh, Fablabs. Jetzt merke ich, diese ganze Fablab-Diskussion kommt auf, alle sagen, Fablabs sind super, wir brauchen eine Fablab an unserer Hochschule. Und das ist komplett die falsche Lösung aus meiner Sicht. Die Fab Labs sollen da bleiben, wo, wir sind, wo sie sind. Und die Lernende und auch die Professoren und die Hochschule soll, sagen, soll dahin gehen. Das hat einen weiteren Vorteil, weil damit geht die Hochschule raus. Beim Fab Lab sind dann nicht nur Studierende da, sondern anderen auch. Und damit hat man genau diese gesellschaftliche Öffnung, was wir erhoffen. Ähm, ich habe auch das Beispiel von ähm, dieser European University Initiative äh, gebracht, insbesondere äh, von der äh, Allianz, wo wir bei Kiron dabei sind, UFA. Bei UFA die Idee ist, ähm, wenn Studierende ein Auslandssemester machen, ähm, bei einer der acht Mitgliedshochschulen, dann müssen sie auch äh, Projekte in der Community machen. Und das finde ich wirklich gut, weil das ist jetzt, das steht wirklich als festes Ziel und ähm, das ist natürlich ein Ziel, das verwirklicht wird von den acht Hochschulen zusammen. Also insofern, es gibt offensichtlich diese Entwicklung. Aber die Tendenz, gegen die man wirken muss, ist, dass die Hochschule sagt, also das ist eine interessante Entwicklung für mich in die Gesellschaft, das muss auch an meinem Campus stattfinden. Das ist, glaube ich, die, genau die falsche Lösung.